Gut, dann erzählen Sie mir etwas detaillierter, welche ja. Art von Frau Sie genau suchen. Frische, geile, leckere... Wissen Sie, was <lacht> <lacht> Oh Mann! Ja, ja frische, frische, geile, leckere. Alles klar.